Hallo! Ziel dieses video ist es zu zeigen, mit welchen Kommandos man mehrere PDF-Dateien verbinden kann. Ich bin im persönlichen Order, im Verzeichnis Dokumente und habe hier vier PDF-Dateien und die möchte ich jetzt zusammenfügen zu einer PDF-Datei. Und das geht wie folgt. Ich öffne ein Terminal, gehe ins Verzeichnis Dokumente, cd leerzeichen Dokumente. Hier sind meine vier PDF-Dateien und jetzt gebe ich ein PDF. Das eigentliche Tool, Leerzeichen und jetzt folgen die einzelnen PDF-Dateien: 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf, Leerzeichen, jetzt kommt noch abschließend Output Leerzeichen und der Name der Ergebnisdatei, zum Beispiel g.pdf. Um sich das Ergebnis anzuschauen, klickt man einfach auf die Datei mit einem Doppelklick und schon öffnet sich der Dokumentenbetrachter. Okay. Ebenso kann man das Tool PDF-Unite zum Einsatz bringen. Man tippt ein PDF-Unite, Leerzeichen. Nun folgen ebenfalls wieder die ganzen PDF-Dateien. 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf. Und am Ende kommt eigentlich nur noch der Name der Ergebnisdatei, zum Beispiel g2.pdf. Ciao und viel Glück!